So schaut es jetzt aus. Ja, und jetzt gleich in dem Zustand ins Ladegerät oder wie oder was. Probieren wir es mal. lead.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 <lacht> das ist echt krass. Da hat Kelvin echt jetzt 9 Ampere Kurzschlussstrom bei dem Ding gemessen. Bei 1,7 Volt. Das ist Hammer. 9 Ampere hat sein Messgerät angezeigt. Das will ich jetzt gleich mal verifizieren. Mit dem ja ohne weiteres eine Digitalkamera betreiben. Ja, nicht nur das. Mal gucken, ob der Selbstladeeffekt da noch ist. Na gut, zwischen allen. Das heißt Bleiblei, Blei, ne? Eine Bleiblei-Batterie. Ja, ja. hm. ja, Bleiblei-Batterie. <lacht> überleg mal, wie abgefahren Alter. Eigentlich ja, nee, Es war noch abgefahren, wenn ich erst dem ein Nest bin. Das ist mir einer vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr gesagt hätte ich sag Alter, geh fahr zum Arzt oder mach sonst nur. Ja, fahr zum Arzt. Es <lacht> ist so hinaus, oder Christian? Jawohl, hier ist doch wahr, oder? Ja, hier ist es wahr. <lacht>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 Rücklichter, da hat man auch nur einen, einen Lampensockel, so von ah. den einen Lampensockel baue ich jetzt eine Schaltung, wo Bremslicht und normales Rücklicht über einen vorhanden ist. Ah, Musfets. mit MOSFETs nur. Ja, nur mit MOSFETs und, und, und, und ja, jetzt habe ich gerade eine um das zu regeln, da würden auch normale Widerstände, denke ich mal, reichen. Oh. Warum ja mit den kleinen Einbau muss jetzt hier ziemlich. Ich probiere das mal nur eine Testschaltung, weißt du? Weil ich muss gucken, ob mein, Kühl-, mein selbstsichtbarer Kühlkörper aus Kupfer das aushält oder ob der zu heiß wird, weil da darf nichts passieren. Also, klar, ja, ja, ja. Komplett sichere Eintragtechnik. Ja? Jetzt hat der Ronny hier die große Fresse ungefähr noch vor, keine Ahnung, zwei Monaten hat noch nicht mal. Der, der jetzt den Spruch gehalten hat, hier mit der Schaltung mit, der, mit, der, mit dem Rücklicht, hat zu mir gesagt, ey, das ist ja wohl das allerletzte mit den MOSFETs, da funktioniert ja überhaupt gar nichts. Ja, man muss man es mal dahinter steigen. Wenn man weiß, wie es das geht, dann ist das eine ganz andere Sache. Ich habe dir ja 150 Mal erzählen müssen, Alter. Ja, wenn wir fragen so ein bisschen, ist das sein? Cool. Und... <lacht> ey, ich weiß ganz genau, wie es ist. Manchmal ist da wirklich eine komplette Blockade im Kopf.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 irgendwas anderes machen, aber das ist ah, das sehr ist. schön. Wegbegleiter. Von, ah, ja, ja, das, das hat man glaube ich alle durchgemacht, denke ich mal. Also brauchst du da wirklich einig. Natürlich habe ich es hab an ja. oh, oh. jetzt hätte ich mich ja mit der Bedienenscheiß überhaupt nicht beschäftigt. <lacht> schon heftig, welche Wege da manchmal dahin führen. Aber Leute, ich habe kein Messgerät mehr hier. Moment, ich muss erstmal kurz Messgerät suchen. Messgeräte sind da, jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt hier. Bei ja. Volt zeigt er irgendwie Mist an. Doch 1,3 Volt. 1,3 Volt waren noch da. Oder auch nicht. Doch, nicht. Moment. Mal gucken, ob das überhaupt die richtigen Messstrippen sind. Doch sind es. Das geht. 1,4. Okay. Nee. Irgendwas um die 130 Millivolt zeigt da an. Was, 130 Millivolt? Ja, naja, das ist irgendwie gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Nee. Hm. Oder ist aber ein bisschen wenig? Ja, ja. Das ist ein bisschen sehr wenig. <lacht> ich, ja, brauche mal, ich brauche ja. mal richtige Kontakte hier. Hier haben wir sie. Einmal, und zweimal. Plus. Minus. Tja, nee, 93, 94 Millivolt. was passt hier nicht ja dann mache ich wohl mal einen mit einem in der mitte wa? Mal mhm. wohl komischerweise mein ladegerät hat gesagt das ist eine batterie und die leder und alles in ordnung das ist jetzt schon verwunderlich Na gut, ich messe trotzdem mal aus Jüchsendalerei in Strom. Äh, da, da, da. Hm. Ja, aber gar nichts. Ja. Normaler Akku hat 4 Ampere ungefähr, aber der hier hat so noch nichts. Ich tue nur noch mal ins Ladegerät. Es fängt so wieder an ihn zu laden. Na ja, mal gucken. Das muss ich nur wahrscheinlich mal mehrere Stunden. Ich glaube, in der Originalbauanleitung hat es mit.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 Erwin war jetzt hm, 10 Minuten, halbe Stunde an Wechselspannung dran gewesen. Ist ja gut. Was geht denn? Ja, ja, ja, ja. Du bist nicht aufregen. Ja, Erwin. Und Wechselkur ist jetzt vorbei. Ne? Hier oben dran ist er schon. Außen dran ist das Wasser schon.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 All Jetzt sind so 2-3 Stunden vergangen.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 Und fällt runter auf. Ja, ich warte jetzt mal so zehn Minuten. Ne? Siehst du das? Was ist denn das? Ähm, Klopapier mit Kalium, Aluminium, Tetrahydrat, irgendwas mit Wasser drin, dann noch Unsulfat. Allein.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 richtigen äh, B4U-Brückengleichrichter. Hier ist der Erwin. Vorhin bin ich nur so auf 523, 530 gekommen. Höher wollte er nicht steigen und jetzt kommt er hier so langsam an die 9 oder 10 Volt ran, was unser Netzteil liefert. Ja, der zweite Ladedurchgang schaut viel besser aus und wie ich jetzt weiß, soll man den sowieso laden, entladen, laden, entladen, laden, entladen als das Originalvideo mit dem neuen Ampere, was dann da unten äh, verlinkt ist, das ist nach einiger Zeit entstanden. Ne? Also Calvin hat gemeint, dass er schon schon mehrere Tests damit gemacht hat und dass das dann erst nach den vielen, vielen Tests aus Versehen zwischenzeitlich mit dieser Wechselspannung gewesen ist und nach dem danachigen Laden dieser krasse Effekt mit den neuen Ampere so richtig aufgefallen ist. Ja, ich werde das erstmal ein bisschen machen die nächsten Tage und werde dann natürlich wieder drüber berichten. Ne? Bis nachher. Ja, zumindest kann ich die Zelle jetzt wirklich schon richtig benutzen. Ja, hier ist so ein mit mit harten 500 kHz angesteuerten. Ne, hier. Schöne, simple Schaltung. Wir haben auch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ähm, äh, angesteuerte LED. Ne, diesmal kein Schultief. Und ne, hier Batterie. Da geht durchgängig. Wunderbar. Ja, ich glaube, in den MP3-Player haue ich die dann rein und werde sie mal entladen. He, ja, coole Sache.